<lacht> Nichts passiert. <lacht> so. Jetzt ist es endlich soweit. Der S-Rotor ist gefertigt worden. Ja. Oh. Scheint dich ganz schön zu interessieren. Gut, ne? Mal gucken, was es so für Stromaufnahme hat ja? Das ist jetzt eine Batterie, die geladen werden soll. Das ist meine alte Batterie, die am Moped dran gewesen ist. äh Am Moped sah ich schon am Fahrrad. 5,77 Volt hat sie gerade noch. Tja, hier ist Ampermeter ist auf 2,5 Ampere eingestellt. Das müsste ja einmal dann voll durchschalten, wenn es losgeht. Hm, noch nicht. Hier fehlt noch der Plus. Aber jetzt. Okay, so, lass mal suchen so laufen. Aha, jetzt nicht. Ah, suchen. So rum. krass. Okay. Oh, da schau her. Das Pendel von Androiden, das scheint gut zu funktionieren. Will ich mal noch ein bisschen was dazu erzählen. Ne? Also das ist jetzt hier nur, nur Eisen, ne? also keine Blechpakete, sondern richtiges, massives, also es weichste Eisen, was mir äh, da auftreiben konnten. Ja, hier der Rotor ist auch nur komplett aus Eisen, also die Magnete, die jetzt drauf sind, die sind wirklich nur für diesen, für diesen ne? READ-Schalter gedacht. Und den könnte man dann auch ein bisschen hin und her stellen oder die Magneten verschieben, dann würde der in noch optimaleren Positionen schalten. Ja, hier unten die Ansteuerung mal ohne neon sondern einfach nur Widerstände hüben und drüben rangemacht. gemacht. Ja, Schaltung kommt ja dann, das ist die hier direkt vom Herrn Lindemann. Eins zu eins kopiert. Ja. Und äh, von der Wicklung her habe ich, Ja wie viel habe ich drauf gemacht? Das ist ja so, oder? Ah ja, weil... Ja, das sind hier drei Träde verzwirrt, dann habe ich auch mal auf die rechte Seite, ich glaube, drei Lagen, ah, 30 Windungen gemacht, also ungefähr 90 Windungen auf die andere Seite dann auch und die dann in Reihe, alle miteinander in Reihe verschalten, ne? also ich, dass ich dann nur eine einzige Windung habe, also auch die, die, also aus, aus den drei Windungen sozusagen dann, eine lange Windung gemacht, indem ich sie alle in Reihe geschalten habe. Ja, kommt dann ungefähr auf 6 Ohm Widerstand insgesamt, für die, die es interessiert. Und es müsste, ich glaube 0,40 Draht müsste das gewesen sein. Hm. Na, beobachten wir es mal ein bisschen. Aber hier Attraction Motor, Peter Lindemanns Attraction Motor, scheint ganz gut zu funzen. Und die Ansteuerung ist natürlich noch mittelalterlich, ne? also da kann man sich noch viel, viel effektivere Methoden einfallen lassen. Schönes Ding.